Im Mentoring widmen wir uns dem Hören und Verstehen der Seele persönlich. Wenn der Dialog mit der Seele erst einmal möglich ist und wir verstehen, was sie uns mitteilen will, dann geht es mehr oder weniger nur noch um das Erlernen der individuellen Fähigkeiten, um den eigenen Seelenweg gehen zu können. Das heißt die Fähigkeiten, die für dich als einzigartiger Mensch wichtig sind. Das Hören oder Wahrnehmen der Seele werden wir hauptsächlich im Raum der Kreation angehen, denn wenn man eine Sprache intuitiv lernen will, dann imitiert man sie einfach mal. Man tut so, als könnte man sie schon. Das machen wir als Baby so und das ist hier sehr ähnlich. Die Sprache der Seele ist symbolisch und kann sehr gut durch eigene Kreativität angeregt und ausgedrückt werden. Je tiefer wie aus uns selbst agieren, desto tiefer entspringen die Bilder. Doch mehr dazu auf der Seite des Raums der Kreation. Das Verstehen der Sprache der Seele benötigt das Verstehen der Symbole, der Bilder, die sie uns zeigt. Diese werden wir im Raum der Klarheit anschauen und analysieren, denn sie sind nicht immer sehr eindeutig und benötigen einiges an Geduld und Beharrlichkeit, um sie zu verstehen. Denn nur schon ein Traum kann Hinweise für mehrere Aspekte des Lebens gleichzeitig beinhalten. Aber auch mehr dazu auf der Seite des Raums der Klarheit. Wenn du schon weiter willst, dann darfst du mich hier gerne abklemmen. Ansonsten erzähle ich dir gerne noch mehr darüber, was ich unter Mentoring verstehe. Wie einige vielleicht schon wissen, kommt der Begriff Mentor aus dem Mythischen. Genauer gesagt aus der griechischen Mythologie. Denn darin geht es um eine Geschichte von Odysseus und dem großen Krieg von Troja. Als Odysseus in den Krieg gegen Troja zieht, überlässt er seinem Freund und Altersgenossen seinen Hausstand und die Aufsicht über seinen Sohn Telemachus. Die Göttin Athena spricht immer wieder mal durch Mentor mit Odysseus Sohn und erteilt ihm Ratschläge. Mit diesen kurzen Ausschnitten ist schon sehr viel gesagt. Nämlich, dass ein Mentor mit Rat und Tat zur Seite steht und keine übermächtige Autoritätsfigur ist. Und aber, dass er auch schon einen gewissen Draht zu Seiten der Welt gewonnen hat, die in der frühen Reife eher selten zu finden sind. Ein Mentor bezeichnet man auch als klugen, wohlwollenden Berater, was dem auch sehr nahe kommen dürfte. Im Fachlichen wird der Mentor als Mittler zwischen Unerfahrenen und Erfahrenen bezeichnet. Das ist auch ein Aspekt, den ich sehr gerne übernehmen will. Denn ich sehe mich zwar tatsächlich noch nicht als Meister oder gar als Ältesten, sehr wohl aber als Vermittler zwischen diesen und der kommenden Generation und solchen, die sich auch sonst dafür interessieren, was die Ältesten und Meister zu sagen haben. Ich bin somit oft mehr ein Übersetzer als ein Lehrer im übertragenen Sinne. Ich übersetze von altem Wissen in die neue Zeit und versuche dieses nutzbar zu machen für uns. Trotzdem habe ich natürlich auch schon Fähigkeiten erlernen dürfen, die ich direkt weitergeben und nutzbar machen kann für andere. Auch diese sollen natürlich nicht Staub ansetzen. Ein Mentor ist also ein Mittler zwischen verschiedenen Aspekten und Seiten der Menschen und dem Mysterium und den Menschen. Er kann aber auch einfach nur ein Begleiter sein, der auf der langen Wanderung Trost und Mut spendet und einem das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Egal, wofür du dich also entscheidest, ich habe ein offenes Ohr dafür. Denn vergiss nie, whatever you do, the creator is you. Ich freue mich auf deine Präsenz.